Bevor der Part beginnt, muss ich euch leider mitteilen, dass unsere Aufnahme am Arsch ist, weil, naja, OBS hat rumgesponnen. Ähm, eigentlich sind drei Parts davon betroffen, aber wir hatten Glück, dass es am Ende nur einer sein musste. Und ähm, ja, ihr hört leider keinen ingame sound glücklicherweise hört ihr unsere Stimmen richtig. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe Musik aus dem... Äh Spiel unter, unter das Gameplay gelegt, aber natürlich kein Ingame-Sound, also sorry. Beim nächsten Mal ist es dann wieder okay. Und ja, viel Spaß. Hoffentlich ist das nicht so schlimm. Es tut mir wirklich leid. Ich bin dran. Oh Junge, das ist eine wunderbare Einleitung. <lacht> das ist eine wunderbare Einleitung und äh, ja, wir haben Crate besiegt, du hast Crate besiegt. Und ja. <lacht> ja, es, es geht weiter. Hi, ich bin dran. Das ja. heißt, das wird aufregend und. Mhm. Da Leiche. Ich sie. Geht das? Keine Ahnung. So, da oben sieht's genau. Da ist sie, da ist wir, sie noch toter als tot. Sind wir von hier gekommen? Nein. Sind wir sind von links gekommen. Okay, aber... Achso, dann war hier... Achso, ja. Hier warst du ja auch. Ja. Okay. Ich dachte schon. Ja. Ja, wir haben ja den, ich weiß nicht, den Warrior Suit oder so. Das füllt noch nicht mal Super als auf. Was ist das für der Scheiße? Das ist ja wirklich kacke, aber was soll's? Ja. Oh, Wir haben äh, den Various Hut bekommen genau. von Crate. Oh hi! Hi Crate. <lacht> oh ist ich das Crate auch, auch mal besiegen! Yay. Yeah. Das war das dritte Mal jetzt schon. Ich hab super Oh mein Gott, ich bin. Ja gut. Woher kommen jetzt die Piraten? Ja, ich hab keine Ahnung. Ist wahrscheinlich wenn man Crate besiegt oder so. Ja, aber wie erklären die das story -technisch? Ich weiß es nicht. Ähm... Wo wollte ich gerade hinaus genau? Ich, ich, ich weiß ganz genau, in welches Gebiet wir gehen, weil wir haben ja ein paar... Geh mal, auf, geh mal auf die Karte. Okay, Sekunde, warte mal. Ich will dich erstmal loswerden. Ich meine, du weißt ja, wo wir hin wollen, aber ich weiß nicht genau, wo es auf der Map ist. Ähm... Kannst mal weiter links? Wir wollen, glaube ich... Hier hin? War das hier? Äh, das war doch... Das war auf jeden Fall... Hier links. Auf zum Beispiel, Weich. ich glaube. Lass auf jeden Fall erstmal hier hingehen, zu dem Raum da, der da noch, den wir noch nicht besucht haben. Ist klar. Ja, mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh, hier ist es so dicht. Oh, vielleicht hier runter. So. Musik ist immer noch großartig. Ah, das war die, wo die Tür zu war. Ah, stimmt. Geht ja, da haben wir ja vermutet, hey, vielleicht nach Crate. Oh Gott. Oh ne, ich glaube, hier geht es einfach weiter. Oh, ein Energy Tank. Ja, den habe ich jetzt. <lacht> nice. Oh, gab es nicht noch irgendwo einen Energy Tank? -Grillen? Ganz am Anfang. Das haben wir, glaube ich, verpasst. Du meinst, in bündsen da ganz am Anfang. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das ähm, haben. Da, da... Das konnten wir noch nicht holen. Okay, ich gehe lieber raus. <lacht> äh, da geht es weiter, da geht's weiter in dem Raum. Weiter? Okay. Ja. Ähm, da unten links, da müsstest du... Ja, du musst einfach dein, du musst Powerbomben nehmen, oder Bomben nehmen einfach. Bomben! Ja? Du musst die bei dir explodieren lassen. Die sind auch Bomben, Das sind auch Bomben. Ja, also die Gegner müssen halt weg. Also, ja die Gegner, Du bist beinahe gestorben, da ist noch einen halben Energy Tank. Geht's hier nicht nach unten irgendwo weiter, wo es so brüchig aussieht? Scheinbar nicht, Ey, also ich habe da die ganze Zeit versucht Bomben zu legen, aber... Okay. Nee. Äh, geh vielleicht nochmal zurück und hol dir nochmal neues Leben. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war jetzt voll abgelenkt, weil ich die ganze Zeit versucht habe weiterzukommen und hab nicht darauf geachtet, dass äh, das Tier Ja, hol dir lieber bin. Leben, bevor du stirbst. Ja? Weil das ist halt nicht viel noch. <lacht> nicht viel ist gut. Äh, ja, um es irgendwie nett auszudrücken. Auch wenn wir jetzt nochmal hier durch die Räume leider müssen. Ich meine, Daniel will natürlich äh, weiterhin vorne bleiben bei äh, keine Tode. Mhm. Ich habe ich hab nämlich keinen Tod äh, davon getragen, das hast du. <lacht> <lacht> ja. Keine Sorge, gegen Ende des Spiels wird das schon öfters passieren. Ich lasse dich einfach mal bei Brain machen. Oh Gott. Oh nein, ich hasse das. <lacht> ich speichere ja lieber ab weil ich immer die Hoffnung habe, dass ich aufgehalten werde, aber es geht warte, halt wo nicht. wo geht äh, warte. wo waren die Aufladestationen? Hm. Die war unten, oder was denn? Die war glaube ich ja, die war hier unten äh, links, links, links. Ich meine, äh, die Disco, war ja jetzt hier, wenn du weiter kann links gehst, dann kannst du wenn du weiter nach links gehst, kannst du dich ja runterschießen. Ja. Der Discord, Discord hat bei mir ein bisschen äh, Ach so. Nein gesagt. Okay, weil bei mir habe ich dich perfekt verstanden. Okay, deswegen, also falls ich jetzt da nicht reagiert habe, kam wahrscheinlich ein bisschen arschig rüber. <lacht> so, warte ja. mal. Äh, du musst, glaube ich, nach oben gehen. Ja, ich, oben. Warte, ich wollte ja ein bisschen Leben holen. Alles gut. <lacht> du willst aus der Aufladestation, um Leben zu holen. Warum gehst du wieder? Nein, äh, Daniel. Daniel. Warum? Warum hast du denn gesagt, ich will nach oben? Da, da war doch, du könntest dich doch hochschießen. Da war doch die Wand kaputt. Oder? Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich, genau. <lacht> Warte. Hä? Warte, geh mal auf die Map. War das. Das ist da. Ach so, das ist weiter. Okay, ist weiter rechts. Ja, ich bin nicht der Schuldige. Warte mal, ich muss mal kurz Crape besiegen, weil er geht mir auf die Nerven und ich will leben. Ich glaube, von ihm kriegt man ziemlich viel. Auch wenn ich äh... Also eben hast du nur super Missiles bekommen von ihm. Ja. Aber hier das ist halt... krieg ich Leben. Hm. Warum oh, geht's jetzt wieder weg? Hm? Es geht auch... Wir müssen doch nach links. Ja, nach rechts. Ja, wir haben äh, noch gerade, Wir sollen noch gerade. aufladen oder wie? Ja, da, da links hoch schießen. Da oben wollten doch die ganze Zeit nur äh, die Leben auffüllen. <lacht> <lacht> Deshalb sind wir doch zurückgegangen. Das war das gerade für ein schwieriger Art, okay. Ja. <lacht> ja, mein Gott, muss halt sein. Alter, wie oft will er denn noch auftauchen? Das ist das dritte Mal in dem Part, dass du ihn besiegst. Wir sind gerade mal 6 Minuten drin im Part. Ich verstehe dich immer noch nicht Oh Junge, das ist natürlich wunderbar Das ist seltsam. Ein Wunder wir der Technik Ja wir reden nicht drüber, ein Wunder der Technik Genau <lacht> Alter, es <lacht> sind viele Die wollen dich töten Ja Ich meine du hast jetzt crate dreimal besiegt in sechs Minuten was hältst du davon? Ich halte ziemlich viel davon, musst du wissen. Ich bin ein großer Fan ich glaube, ich von. Ich mich nicht. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass ich nicht so viel hingekriegt habe heute. mal. mal. Äh, so. Drin. Na. Äh, wir müssen jetzt, äh, glaube ich, den Aufzug runter und dann gab es da irgendwo was mit Lava. mal. Da geht nicht lang. Ja, ich wollte ja noch gucken, ich hab' keine Ahnung, so. Boom. So. Okay, äh, wir sollen jetzt eigentlich weiterkommen. Ja, dafür haben wir ja den Various Suit bekommen. Genau. Außen kriegen wir, außen kriegen wir ein bisschen weniger Schaden tatsächlich. Oh nein, das wusste ich nicht. Ich glaube um die Hälfte wird das reduziert, der Schaden. Ja, gut für mich, ne? Ja. So rechts. Da sieht man nämlich ganz genau, dass wir dann schnell rausgegangen sind. So, jetzt ist ja. alles kein Problem. Ich glaube wir äh. kannst runterbomben, oder? Ja. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ich aber dachte ich glaube man kann. Oh Gott, ja. Ich glaube man kann den Boden kaputt machen. Nein, hört halt auf, damit. Das ja, die machen richtig viel Damage, die Gegner. Ist da links noch was? Warte mal. Bevor ich da jetzt äh, schon wohin durchgehe. Nein. Warte. Geht das nicht? Warte mal. Nee. Gibt es hier irgendwas Besonderes noch in dem Raum? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht gibt es irgendwann später eine okay. Abkürzung oder so. <lacht> ja, was auch immer, ich muss auch dran denken, äh, die Super Missiles wieder aus äh, abzurüsten, sagt man das so. Einfach äh, nicht mehr auszurüsten, weil ja. das kann schnell passieren. Oh, aber in die Lava darfst du glaube ich noch nicht gehen. Test das mal aus, bitte. Was denn? Ob du in die Lava gehen kannst. Bei mancher Lava kann man reingehen ohne Schaden kriegen, manche nicht. Okay, Nein. nix Damage. Also Aufsächlich nicht. Und da habe ich aber ziemlich schnell Leben verloren. Mindestens sieben Mission war es so, da gab es glaube ich äh. zwei oder drei verschiedene Art Lava und in manchen konnte man rein und manche nicht. Okay, ich verstehe dich wieder nicht. Oh Junge. Ich weiß nicht, was du willst. Das Lustige ist ja, jeder, äh, jeder versteht uns alle. Was? Also, man versteht mich und dich ganz gut, weil. gute Aufnahmequalität. Oh Junge, das ist ein Super Messer. Ja. Ich meine, was hast du vorhin gesagt? Äh, dass es verschiedene Lava-Typen in Zero Mission gab. Manche konnte man rein, manche nicht. Oh mein Gott, Hilfe, beeil dich. Ja, ich kann ja nicht. Oh Gott, hört auf damit. Oh. Ach nee, ich, ich hört auf. Okay, gut so. Ich hatte gerade Panik, ey. War mir nicht so eine Panik? Ich wusste nicht, dass das anhält. Ich konnte mich nicht mehr an den Raum erinnern. <lacht> gut. Ey, was ist das für Seepferdchen? Lava-Pferdchen wohl eher eigentlich. <lacht> Lava-Seepferdchen. Kann ich wohl nicht äh, hitten Oh, toll, ich, ich hasse Plattforming in dem Spiel. Ich hasse es einfach zu sehr. <lacht> ja, so. die Steuerung ist ein bisschen klobig. So. Äh, oh, den Raum. Müssen nicht gleich. Ja, an den, an den erinnere ich mich auch. Den kenne ich tatsächlich auch. Oh. Das ist ein Den kenne ich tatsächlich auch. Aber äh, erstmal speichern. Den Raum kenne ich auch. <lacht> den habe ich aber <lacht> noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, <lacht> was du meinst. <lacht> Ach, deshalb muss ich immer von vorne anfangen, als ich gestorben bin. Ah, ja. Jetzt ja, gibt alles einen Sinn. mein Gott. Warte mal. Ich glaube, da kommt man hoch, wenn man richtig gute Walljumps macht. Ja, also. ich Nicht lieb. wir. Ja, nicht wie ja, Ich du würdest nicht. Wahrscheinlich, Nein, wahrscheinlich. nein. Man muss da zwei perfekte Walljumps machen. Sind wir Die von sind hier gekommen? Ja, okay. Da hat man nur einen einzigen Frame Zeit. Ich glaube, man kann sich runterbomben. Warte mal. Ja, oh Gott. Uh, das ist nicht Faid. passiert. Das war Ivata. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob man über verstorbene Menschen äh, egal äh, ich bin mir ziemlich sicher dass, dass unser un, unser unser Spiel ist verflucht von Iwata. <lacht> bitte hey, sendet Hilfe oh Gott Iwata! ich weiß es gibt so viele Wege ich habe Angst irgendwie ja äh, einfach irgendeinen Weg lang oh ich glaube da unten kann man sterben <lacht> Warte, Oh, an den Raum erinnere ich mich. Der ist, äh, ist der Ich glaube, da brauchst du Speed. Ja. ja du Speed. kommst hier nicht weiter. Okay, sehr gut, das hätten wir dann auch schon mal geklärt. Geh ja trotzdem mal runter oder gu guck mal, ob da was ist. Okay. Ja toll, die Kamera. Ah. Kannst du dich runterschießen? Ah ja. Ach gewesen. stimmt, hier war glaube ich ein Mister Container irgendwo der kollege ihn vielleicht ich weiß ich glaube nicht. links ich glaube der war links hm. äh, okay da kommen wir entweder nur hin wenn wir von der anderen seite kommen oder wenn wir den äh, wasser haben ich glaube der plasma beam gibt es den überhaupt im spiel oder ne es war der Irgendwie geht auf jeden fall durch wände das weiß ich ja, Stimmt, ja, stimmt. Mir ist aber gerade auch kein. fällt mir auch gerade nicht ein, so. Warte mal, äh, Soll ich hier reingehen? Ja, ich würde immer den ersten Weg nehmen. Okay. Klingt gut. gut. Was ist hier zum Beispiel? Ah. Oh! Ah, kannst du Leben auffüllen. Na, sehr gut. Ich, ich glaube geh mal an die Wand da rechts. Ich habe irgendwie. Vielleicht mit Bomben? Echt nicht? Mhm. Okay. Also wenn das nicht mal chilliges Farben ist... Das ist halt echt so. Ist wahrscheinlich auch für nichts anderes gedacht, aber dann hätten die doch diesen, äh, diese Aufladestationen ja. St installieren können. Egal. Man will sich nicht beschweren. Hm. Oh ich mein ich finde das irgendwie cooler, wenn es wenn so Gegner sind. Das ist befriedigender. Oh Gott, shit ey, ich muss jetzt erstmal ja. hier weg. Die Lava ist nicht dein Freund. Genau so nicht wie diese Lava, die, diese Lava-Hände. <lacht> Dieses Dreck, Alter. <lacht> also, hier sollte man nicht hingehen, wenn man nur einen Energy Tank hat. Ähm, ich geh mal hier lang. Man hat eigentlich in der Regel schon zwei Energy Tanks, wenn man an den vorbeikommt. Oh Junge, die Lava steigt wieder. Geh einfach unten lang, ich glaube, du kannst da, ja. Tschüss. Alter, also dieses Ruckeln, das, also ich kann mir vorstellen, dass das Epilepsie-Probleme bei manchen auslöst. Alter. Verstehe ich wieder nicht. Dass okay. dieses Erdbeben könnte bei manchen Leuten Epilepsie-Probleme. Ach so, ja, na gut. Äh. Mhm. Das kann passieren. Ah, ich geh mal da rauf. Deshalb sagt Nintendo auch immer, äh, ja, 15 Minuten und dann ah. bitte, bitte, äh, oh. bitte nicht okay. spielen. Nein, Da sind, da sind drei Blöcke auf Was zwei kannst du das, Kanz... das sind fünf Blöcke, auf, auf zwei kannst du stehen. Wie schaffst du es, auf den nicht zu landen? Oh, oh mein Gott. Ey. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde sterben. Lass dich nicht treffen. Was soll ich töten? <lacht> Seltsam, random Kugeln. Oh, irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht sein will. <lacht> Der Raum macht mir Angst. Ah nee, nee, hier ist nichts. Da kommt man einfach nur oben lang. Guck mal, ob man rechts irgendwie was machen kann. Nochmal. Kann, kann man da nicht langrollen? Doch. Äh, nicht drauf schießen, nicht ja, drauf schießen. Ja, ja, ja, wollte ich gerade. Äh, gute Idee. Ha, <lacht> was für ein Scam. So. Okay, passe. Ich Mach das. Ja, äh, funktioniert das? <lacht> ne, ich glaube es funktioniert nur von oben. Das sind vermutlich diese Blöcke, wo man, äh, wenn man drauf steht, wo man runterfällt. Achso, ja. Das könnte ganz um gut sein. Um sowas zu verhindern. Da muss man wahrscheinlich durchrennen, oder nicht? Bei sowas. Man kann da, äh, glaube ich, auf diesen Dingern draufstehen. Jetzt mach ich ein, äh, jetzt bin ich ein Metroid-Pro-Spieler. Pass auf. Wie macht man eigentlich Balljumps? Muss ich dafür einen Knopf drücken noch zusätzlich, äh, A drücken und, und ähm, in die andere Richtung halten, in dem Moment. Oh ja, ich hab's, ich hab's gerade hingekriegt, aber das ist zu schwer. <lacht> ja, das ist die Sache. Gute, also, in dem, in dem Spiel ist es besonders schwer, finde ich irgendwie. Ha, da kam nicht mehr zum Angreifen. Du wusstest auch, dass er da ist. Ja. <lacht> da sind zweimal geblieben. Ja, weil das war. Ah, ja. jetzt erklärt das einiges. Yeah, Platforming. Das kann ich am besten. Nicht. Ja, da hättest du warten müssen. <lacht> Ja, ich hab's. ich hab's grad festgestellt. So, da kommt er nochmal. Hallo Kollege. Er ja, ist er tot. Wie hast du das nur gewusst? <lacht> Jedes Mal sich sein Leben aufs Neue. Und er <lacht> ...merkt's nicht. Ich bin halt ein Vollidiot, ich ist schon. Sie haben Sie haben das nicht gesehen, Iwata. Wie, wie wir ihn getötet haben. Sie sind unschuldig. Aber wie, wie viele Minuten habe ich denn noch? Zwei. Zwei Minuten. Oh man. Das okay. wird immer schlechter. Ich, äh. ich glaube wir müssen da nicht unterladen. Wisst ihr Leute, Daniel, wow. äh, Daniel dann lässt sich ich jetzt... richtig äh, Energiekugel. Warte mal, ich gehe. Daniel lässt sich jetzt so oft treffen, dass er... Ich gehe jetzt einfach noch mal kurz hoch. Daniel lässt sich jetzt so oft treffen, damit ich gleich Alter. im nächsten Part äh, kaum Leben habe und verrecke. So spielt er hier die Spielchen. Junge Daniel. <lacht> Hör auf. Alter! Ich, ich komme einfach nicht immer drauf klar. <lacht> Steve ist die ganze Zeit so gut. Was machst du so. jetzt? Lass dir Zeit, bis die andere auch runterfährt. Vielleicht. Wisst was? Hast du den Rennknopf benutzt? Oh, moin. Oh, Junge, du hast ihn wieder getötet. Yay. Werde ich das in diesem Part noch schaffen? Ich glaube eher, ich sterbe, <lacht> bevor ich es. Also wenn du, also wenn, ja okay wir machen jetzt so lange, also, bis du es schaffst oder bis du gestorben bist. Ich will nicht den Tod auf meine Kappe nehmen im nächsten Part. Das sehe ich nicht ein. Da will er nochmal mal sicher gehen. warum geht die äh, Plattform jetzt? Er geht erst runter, wenn ich springe. Kannst du vielleicht äh, laufen während du springst, dann kommst du weiter. Sekunde. Yes. Oh Gott. <lacht> oh mein Gott, Alter, ja, <lacht> Mr. Container, oh das wollte ich schon immer mal haben. Da kommen wir nicht weiter. Ja, nein, okay. nein, ja, ja, <lacht> Gott, was ist das, warum was sind das? auf einmal Stacheln? <lacht> was soll das, was, wie random, <lacht> wo kommen wir jetzt raus? Warte mal, warte, warte, warte, warte. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich das komplett um... War das jetzt völlig umsonst gerade? <lacht> Daniel? Daniel? Mm. <lacht> Junge. <lacht> ja, ich glaube, das war's mit Super Metroid für heute. Toll! <lacht> <lacht> Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ich alles, was Daniel gemacht hat, nochmal machen darf. Lass Samus in Ruhe. Das ist Samus, in wenn läuft in Amerika. <lacht> <lacht> ja, wenn, wir es. Tschüss. <lacht> Tschüss.